Guten Tag, mein Name ist Nori Schulter -Hülsen. ich bin Rechtsanwalt bei ILEX Rechtsanwälte und wir haben wieder 12 Uhr und damit akademische Mittagspause. In der akademischen Mittagspause, da blicke ich über den Tellerrand meiner eigenen Profession hinaus und treffe interessante Unternehmerpersönlichkeiten. Und heute treffe ich hier in der Mitte Berlins am Potsdamer Platz Alpekin Kosch. Er ist Hypnotiseur und Coach. Und was er kann und was er seinen Kunden bieten kann, das erfahren Sie gleich. In diesem Video bleiben Sie dran. Lieber Herr Kosch, lieber Albertin, du bist Hypnotiseur und deine Berufung gründet auf Neuroplastizität. Das heißt auf der Fähigkeit des menschlichen Gehirns seinen Aufbau und seine Funktion so zu verändern, dass unser Gehirn optimal auch auf neue Einflüsse und äußerliche Anforderungen reagieren kann. Was hat es damit eigentlich auf sich? Ja, was es damit auf sich hat, ist, dass, wie du schon gesagt hast, all unsere Verhaltensweisen hm. im Grunde automatisierte Ketten sind, Reaktionsketten, Wahrnehmungsketten, die gekennzeichnet sind durch ein einzigartiges neuronales Muster im Gehirn. Ja. Und wenn uns die Automatisierung, die wir gerade haben, <lacht> nicht weiterhilft oder nicht mehr gefällt, nicht mehr aktuell ist, bietet Hypnose oder hypnose genauer gesagt, eine hervorragende Möglichkeit, Veränderungen herbeizuführen. Beispielsweise, ich sehe meine morgendliche Tasse Kaffee, ja. Und als Raucher, der das gelernt hat, immer mit dem Kaffee zusammen zu verbinden, habe ich automatisch die Assoziation, die schmeckt mir nur, wenn ich jetzt auch meine Zigarette dazu rauchen kann. An irgendeinem Punkt möchte ich das vielleicht ändern. Ich möchte den Kaffee genießen können ohne die Zigarette. Und da bietet die Hypnose Möglichkeit etwas zu ändern. Ja, okay. Das heißt, eigentlich die seit dem Altertum ja bekannte Hypnose, die vielleicht auch verbunden wird mit einem magisch-religiösen Hintergrund mm. oder gar, ja, volkstümlich wird es ja auch eingeordnet. Mm. Davon müssen wir uns eigentlich verabschieden, ja. vielleicht auch, weil es ein paar Groschenromane gibt, die dieses Bild in unsere Köpfe gesetzt haben ja. und es geht ganz darum, sich um eine wissenschaftlich belegte mm -hmm. Methode zu bedienen, mm -hmm. wenn ich ganz das richtig genau. verstanden ganz habe. Ganz genau. Was viele nicht wissen, ist, dass die Geschichte der Hypnose ja. tatsächlich zwar ihre Ursprünge im Osten hat, ja. äh, durchaus in Form von, von mentalen Techniken, geistigen Techniken, aber die Hypnose an sich eine rein europäische Tradition Aha. ist, ja. die im 18. Jahrhundert entstanden ist, vornehmlich durch äh, Europäische Ärzte. Ja. Der Begriff Hypnose ist geprägt worden von einem englischen oder besser gesagt, inzwischen muss man unterscheiden, schottischen mm. Augenarzt James Braid, mm. der diese Methode entdeckt hat, um Operationen durchzuführen, in dem Fall zuerst am Auge mm. und er hat am Anfang in seiner Forschung äh, gedacht, es ist ein schlafähnlicher Zustand ja. und hat es Hypnosis nach dem griechischen Gott des Schlafes Hypnos mm. benannt. Ja. Nach zwei, drei Jahren allerdings wollte er den Begriff wieder ändern in, in Monoideism, mm. sprich die Fähigkeit sich auf eine Idee zu konzentrieren. Mm. Leider hatte sich der Begriff schon in Europa etabliert. Und aus der Medizin kommend, ja. aus der medizinischen empirischen Forschung kommend, hat sich das erst in Showhypnose Verwandelt in die Bühnenhypnose als Jahrmarkt-Trick. Ja. Das heißt, der Ursprung war nicht im Jahrmarkt in diesem Fall, ja. auch nicht im Aberglauben, ja. sondern umgekehrt in tatsächlich in der klinischen medizinischen Anwendung. Ja, okay. Und wenn es dann, also wenn dein Anliegen ist, ja auch es eine Konzentrationsübung durchzuführen, Richtig. Ähm, was wären denn da die Anwendungsbereiche? Äh, tatsächlich sind die sehr bereit. Das mhm. überrascht viele Menschen immer, mhm. dass man sagen kann, man kann damit Ängste auflösen. Man kann Hypnose nutzen, um äh, eben schlechte Gewohnheiten abzuschalten. Man kann Hypnose nutzen zur Problemlösung mhm. für kreative Prozesse tatsächlich und innere Konflikte, wenn man, wenn man, so wie man so sagt, gespalten ist oder zwei Herzen schlagen ja. in meiner Brust. Ja, ich möchte das eine, aber auch das andere und kein Weg sieht, wie man das verbindet. Da ja. hilft Hypnose immer ah, sehr. Okay, da würde ich gerne nochmal nachfragen, weil das gerne. ist ja sehr interessant. Denn am Anfang hast du gesagt, Rauchentwöhnung, möglicherweise habe ich gelesen, auch Abnehmen, Stressreduktion, ja. Ängste ja. nehmen und Leistungsbereitschaft im geschäftlichen Alltag. Das sind ja, ja. ganz verschiedene ja. Ja. Varianten. Wo ist denn da der gemeinsame Nenner? Der gemeinsame Nenner ist unser Gehirn. Ah. Letztendlich ist unser Gehirn darauf, evolutionär bedingt, getrimmt, ganz mhm. effizient zu arbeiten. Mhm. Und die Effizienz erzeugt es durch Abkürzungen, mhm. durch Generalisierung. Beispielsweise habe ich einmal erlebt, dass äh, ein, ein, sagen wir mal als Kind, ist, ist ein Hund auf mich zugelaufen, hat mich furchtbar erschrocken, ja. möchte unser Gehirn das automatisieren, möchte es schützen. Also wird jeder Hund, am Anfang sofort als Bedrohungsquelle wahrgenommen, um Angstreiz zu setzen. Das ist jetzt gelernt, das ist jetzt eine negative Konditionierung, die entstanden ist. Jetzt ist es so, dass es nicht mehr den Kontext braucht, sondern generalisiert. Bis hin zur Tatsache, dass irgendwann vielleicht es reicht, dass ich ein Bild von einem Hund sehe. Das heißt, da arbeitet die Effizienz unseres Gehirns gegen uns. Jetzt ist die Frage, okay, das war jetzt das Thema Ängste. Was hat das jetzt aber damit zu tun, wie man motiviert ist? Ich habe beispielsweise Hypnose 2013 schon sogar im Vertriebs, mit Vertriebsteams eingesetzt. Mhm. Zum einen, Beispiel Vertrieb, gibt es da auch Ängste, Berührungsängste mit den Klienten, die berühmte Angst vor dem Nein. Ja. Das lässt sich sehr gut auflösen. Und das andere ist, in Stresssituationen einen Fokus zu bewahren, mhm. all seine mentalen Fähigkeiten in die Richtung zu konzentrieren, zu bündeln mhm. und auch das automatisiert durch positive Trigger, mhm. beispielsweise wann immer man, damals noch, ich mache diese Geste, inzwischen gibt es das nicht mehr, inzwischen muss man, den Hörer nimmt man jetzt so in die ja, Hand, ja klar. den Hörer gibt es nicht mehr. Ja. Ja? Äh, wenn man, immer man äh, mit einem Kunden telefoniert, hat, dass man da in einem, in einem Zustand ist, in einem State ist, der optimal ist ja. für die jeweilige Performance. Ja, klar. Im Fall von Führungskräften, Geht es oft um ja. äh, schwerwiegende strategische Entscheidungen, wo es jetzt keine Kleinigkeiten sind, sondern äh, jede Richtung, für die man sich entscheidet, ja. große Auswirkungen hat. Ja. Das ist Stress für äh, das eigene System. Man weiß oft nicht, was ist jetzt das Richtige, zumal es nicht unbedingt immer eine richtige Entscheidung gibt. Ja, klar. Und da kann Hypnose helfen, sich auf die jeweiligen Outcomes, die jeweiligen mhm. Ziele zu fokussieren mhm. und durch kreative, imaginative Prozesse den besseren Weg zu wählen für sich. Wow. Okay. Also konzentriert bleiben und fokussiert bleiben auf ein Thema oder auf das, was einfach für ein relevant ist oder wo man sich hin verändern möchte. Ganz genau. Du lebst jetzt deinen Beruf als Coach nicht nur seit, schon seit 30 Jahren, mhm. sondern du warst auch selber fünfeinhalb Jahre ähm, im geschlossener, in geschlossener Klausur. Ganz genau. In einer buddhistischen Hermitage, also in mhm. einem Mediationskloster. Dort hast du gelebt und da ich selber nur für wenige Tage Gast auf der Klosterhalbinsel Athos äh, in Zentralmakedonien war, ähm, habe ich nur eine sehr vage Vorstellung, von eremitischer Einsamkeit. Hm. Und deshalb würde ich gerne wissen, ist der Mensch, der an sich ein geselliges Wesen ist, in der Einsamkeit einsam oder fokussiert und zentriert, konzentriert? Das ist eben die Herausforderung. Wenn man nicht fokussiert, nicht zentriert ist, ist man einsam. Ja, okay. Hm. Simpel gesprochen, das hört auch nicht auf. Hm. Das hört nicht auf. Diese, dieses Bedürfnis nach anderen, wir sind zutiefst soziale Wesen, ja. hört nicht auf. Der andere Punkt ist, zum einen, in der, auch in Ermitage ist man mit anderen Meditierenden zusammen, das heißt, es, ist, es gibt ein wichtiges soziales Element, aber es geht auch nicht zwingendermaßen nur um die Einsamkeit. Letztendlich muss man das, wozu einen die Kontemplation, Meditation befähigen will, hm. anwenden können im sozialen Miteinander. Ja. Da ist der eigentliche Test. Ah, okay. Das heißt, jeder kann unheimlich friedlich sein in seiner Höhle. Aber mitten im Alltag, im, im Eifer des Gefechtes mit, mit äh, geschäftlichen Herausforderungen, mit Familie, mit sozialen Herausforderungen, mit politischen Fragen auseinander sich zu setzen, da zeigt sich erst die Wirksamkeit dessen, was man erfahren und verstanden hat oder nicht. Ja, na klar. Es mhm. ist einfach für sich selber eingesperrt in der Höhle äh, glücklich, zufrieden, ausgeglichen zu sein. Aber mhm. das sind nicht unsere Herausforderungen im Leben. Also das ist sozusagen das Raus aus der Welt und rein in der Welt und dort findet die eigentliche Bewährungsprobe statt. Ganz genau. Ja. Das heißt, eine Klausur oder eine Meditation ist immer ein Laborzustand. Mhm. Das heißt, man nimmt sich die Zeit, um tief Sachen zu durchdenken, tief Sachen zu analysieren, mhm. um Wahrnehmungsprozesse runterzufahren und hier Veränderungen auch zu erzeugen. Ganz ähnlich wie in der Hypnose. Ja, klar. Jetzt hast du aber noch eine ganz andere Seite, denn du hast in der Sporthochschule Köln studiert ja. und äh, soweit ich weiß auch eine Heilpraktiker Ausbildung. Das mhm. heißt, du bringst ganz verschiedene Seiten rein. Ja. Kann man das so vermischen oder gibt es da aus jedem ein bisschen was? Oder? Die, die Konstante ist der Umgang mit dem Mensch. Ja. Die Konstante ist tatsächlich Menschen zu Hochleistung zu bringen. Ich habe angefangen als äh, Kampfkunsttrainer für chinesische Kampfkunst, mhm. Meditation, Qigong. Während des Abiturs hat sich für mich haben sich zwei große Passionen eben herauskristallisiert. Das eine war die sportliche Betätigung, das andere war das mentale. Ich habe mich gegen das Psychologiestudium entschieden und mehr für die Sporthochschule, bin da allerdings in die sporttherapeutische Richtung gegangen und habe da auch Mentaltraining kennengelernt, in dieser Zeit auch Hypnose kennengelernt und das Ganze hat so schon einen roten Faden. Und die Anwendungsgebiete haben sich gezeigt, sowohl im Persönlichen, neben persönlichen Arbeiten mit, mit äh, äh, therapeutischen Themen, mhm. aber auch beruflichen Themen. Und ich hatte immer schon auch einen äh, Hang zu, zur Wirtschaft und immer ganz gerne auch, auch in Firmen gearbeitet, dort ja. Seminare gegeben und dann später immer mehr auch Führungskräfte. Ja, vielen Dank. Das war wieder sehr interessant, denn ein komplementärer Ansatz bedeutet ja, dass es nicht nur eine Schulmedizin gibt, sondern auch begleitende oder ergänzende Alles Methoden genau. und ich durfte mit Alpertin Kotsch sprechen, Hypnosecoach in Berlin und wir, wir gehen jetzt zum Lunch.